Herzlich Willkommen, liebe Freunde der Wissenschaft! Ich will Ihnen heute etwas erzählen über einen Gegenstand, den Sie alle kennen, die Kerze, insbesondere die Kerzenflamme. Kerzen werden seit vielen hundert Jahren benutzt, um Räume zu erleuchten. Durch ihr warmes Licht sorgen sie für eine besonders besinnliche Stimmung. Wie es sich für einen Ingenieur gehört, wollen wir uns aber nicht in solchen sentimentalen Feststellungen begnügen, sondern wollen das Wesen einer Kerzenflamme wissenschaftlich erkunden. Dazu braucht der Wissenschaftler natürlich Untersuchungsinstrumente. Ich habe hier eine Reihe von diesen Gegenständen mitgebracht. Wir fangen ganz einfach an mit der Frage, was brauchen wir überhaupt um eine Kerzenflamme zu erzeugen. Drei Dinge sind erforderlich, damit eine Flamme, ein Feuer entstehen kann. Erstens ein brennbarer Stoff muss vorhanden sein. Beispiele für brennbare Stoffe sind Öl, Fett, Erdgas oder Wachs oder Paraffin. Dieser brennbare Stoff sollte außerdem möglichst in gasförmigem Zustand vorliegen. Falls der Stoff flüssig oder wie beim Kerzenwachs fest vorliegt, muss er geschmolzen und verdampft werden. Dazu ist bei einer Kerze ein Docht erforderlich. Er bündelt die Wärme der Flamme. Dadurch schmilzt das Wachs in der Nähe des Dochtes. Wir haben hier eine Temperatur von ca. 80 Grad Celsius des geschmolzenen Wachses. Das geschmolzene Wachs fließt im porösen Docht nach oben, ähnlich wie Tinte in einem Löschblatt oder einer Kreide nach oben steigt. Der Wissenschaftler sagt dazu Kapillarkraft. Gleich am Docht ist es sehr heiß, sodass das flüssige Wachs verdampft. Der Wachsdampf ist hier etwa 700 Grad heiß. Wir können den Wachsdampf sichtbar machen, indem wir ein Glasrohr nehmen und etwas Gas aus dem Bereich nahe des Dochtes abziehen. Wir sehen den weißen Wachsdampf. Dieser Wachsdampf ist auch zu sehen, wenn wir eine Kerze auspusten. Damit ein brennbarer Stoff brennen kann, muss er mit Luft in Kontakt kommen. Genauer gesagt mit einem Teil der Luft, nämlich mit Sauerstoff. Genau wie ein Mensch muss auch eine Kerze atmen. Die Luft zum Atmen saugt sich die Flamme selbst von unten an. Die angesaugte Luft kühlt übrigens auch die Seiten des Kerzenkörpers, sodass das flüssige Wachs in einer Art Schale aus festem Wachs bleibt, und nicht herunterläuft. Der Wachstampf mischt sich also in der Nähe des Dochtes mit Luft zu einem brennbaren Gemisch. Dieses Gemisch muss nun noch entzündet werden. Damit wären wir bei der dritten und letzten Bedingung für eine Flamme, die letzte Seite unseres Feuerdreiecks, ein Zündfunke. Eine Zündquelle, eine Wärmequelle muss zumindest am Anfang vorhanden sein. Ich kann zum Beispiel mit einem Feuerzeug das brennbare Gemisch entzünden. Genauso kann ich den Wachsdampf einer ausgepusteten Kerze in einigem Abstand vom Docht entzünden. Durch Zufuhr von Wärme kann ich das brennbare Gemisch entzünden. Durch Abfuhr von Wärme kann ich die Flamme auch wieder löschen. Wenn ich ein Metalldrahtnetz der Flamme nähere, so saugt das Metall so viel Wärme ab, dass die verbleibende Temperatur nicht ausreicht, um das Gemisch zum Zünden zu bringen. Eine Flamme kann nicht durch ein Drahtnetz hindurchbrennen. Das wird zum Beispiel in Grubenlampen ausgenutzt. Kommen wir nun zur eigentlichen chemischen Reaktion, welche die Kerzenflamme am Leben erhält. Aus Wachsdampf, einem Kohlenwasserstoff und Luftsauerstoff, entsteht Kohlensäure, Kohlendioxid, Wasserdampf und sehr viel Wärme. Die Kohlensäure und den Wasserdampf könnten wir nachweisen, wenn wir geeignete Apparaturen zur Verfügung hätten. Für jetzt müssen Sie mir glauben, dass diese Reaktionsprodukte entstehen. Dass Wärme entsteht, ist aber ganz augenfällig. Bei der Verbrennung von einem Gramm Paraffin entsteht etwa 9 Kilokalorien, also 38 Kilojoule an Wärme, und dieses 1 Gramm Wachs verbrennt in ca. 10 Minuten. Das entspricht dann einer Leistung von 38 Kilojoule durch 600 Sekunden oder 60 Watt. Die eben angesprochene Reaktion findet im blauen Teil der Flamme statt, dort wo sich Wachsdampf und Luft mischen. Das blaue Leuchten kommt daher, dass einige Reaktanten angeregt werden, elektronisch und Licht abstrahlen. Die Wärme, die bei der Reaktion entsteht, hat mehrere Folgen. Zunächst einmal sorgt sie dafür, dass weiteres Wachs schmilzt und am Docht verdampft. Dann ergibt sich noch ein weiterer Effekt. Durch die hohen Temperaturen wird ein Teil des Wachsdampfes zersetzt. Ähnlich wie sich der Kuchen im Backofen bei zu hoher Temperatur schwarz verfärbt und verbrennt, entsteht aus dem Kohlenwasserstoffwachs durch hohe Temperatur Kohlenstoff oder Ruß. Dieser Ruß findet sich im gelben Teil der Flamme. Ruß ist normalerweise tiefschwarz, es ist nichts anderes als Graphit, den Sie aus dem Bleistift kennen. Allerdings hat der Ruß hier eine Temperatur von ca. 800 Grad Celsius und wie jeder Körper, der diese Temperatur hat, fängt der Ruß bei dieser Temperatur an zu glühen. Sie können den Ruß nachweisen, indem Sie zum Beispiel einen Porzellanteller in die gelbe Zone der Flamme halten oder indem Sie einen Teil der Flamme löschen mit einem Drahtnetz. Ruß am Rand der gelben Zone trifft der leuchtende, glühende Ruß auf Luft. Dort reagiert er in einer weiteren chemischen Reaktion zu Kohlensäure, CO2 und Wärme. Das ist übrigens der heißeste Teil der Flamme. Ähnliches passiert auch mit dem Docht, wenn er aus der Flamme heraustritt. Auch der Docht besteht im Wesentlichen aus Graphit, welches an der Flammengrenze verbrennt, mit dem typischen Temperatur bieten. Wir werden das eben Gesagte, wie es sich für einen Wissenschaftler gehört, experimentell überprüfen. Ich sagte, dass eine Flamme atmen muss. Wenn wir ihr die Luft zum Atmen nehmen, dann erlischt sie. Die Flamme atmet von unten. Wenn ich ein Glasrohr über die Flamme stülpe, dann wird Luft von unten angesaugt. Wenn ich den Ansaugstrom unterbreche, geht die Kerze aus. Ich sagte, dass im Prinzip jeder Brennstoff, der in den gasförmigen Zustand gebracht werden kann, als Kerzenmaterial taugt. So ist es auch nicht schwierig, eine Kerze etwa aus Butter oder aus Speiseöl zu basteln. In der Kerzenflamme werden dann exakt die 100 Kilokalorien Wärme pro Kaffeelöffel butterfrei, die hier auf der Packung stehen. Die Flamme brennt bei einer Butterkerze nicht so gleichmäßig wie bei einer Wachs- oder Paraffinkerze. Dies liegt daran, dass Butter nicht ausschließlich aus Fett besteht, sondern noch andere nicht brennbare Bestandteile, zum Beispiel Wasser, enthalten sind. Auch der Doch der Kerze muss nicht aus einem Baumwollfaden bestehen. Jedes poröse, einigermaßen temperaturbeständige Material kann Verwendung finden, etwa diese Kreide, mit der man einen Petroleumbrenner basteln kann. Ich kann die Kerzenflamme löschen, indem ich zu wenig oder zu viel Luft zur Flamme leite. Zu wenig Luft haben wir eben diskutiert. Zu viel Luft bedeutet einfach ausblasen. Dieses Ausblasen kann ich auch mit einer Trommel bewerkstelligen. Ein Trommelschlag erzeugt einen Luftstoß, einen Luftwirbel genauer gesagt, der sich von der Trommel zur Kerze bewegt. Wenn ich gut ziele, kann ich die Kerze austrommeln. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, zu welch interessanten Kenntnissen man gelangen kann, wenn man mit kühlem wissenschaftlichen Kopf eine Kerzenflamme betrachtet. Ich danke für die Aufmerksamkeit.